Seid mir gegrüßt, meine rauen Jungs und Mädels. Willkommen zu einer neuen Folge bei Raugezockt auf dem Pott mit. Und dieses Mal haben wir wieder einen Zuschauerwunsch und zwar vom Weidemann. Komischer Name. Hm, sagt mir so gar nichts, aber gut, er hat sich ein relativ unbekanntes Spiel, glaube ich, gewünscht. Und zwar Super Mario Land 2. Also ich habe ich noch nie gehört von einer firma namens nintendo sagt mir gar nichts aber ist wahrscheinlich nichts aber ich schaue mal rein würde ich sagen und zwar wie immer mein panda wecker stelle ich auf 10 minuten und dann schauen wir mal was das alles so kann ne? so also ich starte schon mal ja irgendwelche röhren ja. Klingt irgendwie komisch, aber gehen wir mal rein, würde ich sagen. Okay. Hm, müssen wir wahrscheinlich irgendwas drücken. Aha. Übrigens habe ich gelesen, dass der dass der Held Mario heißt. Komisch, Name. Kann man Held Mario nennen? Okay, was sind das für Frageblöcke? Also, ich habe das Spiel noch nie gespielt, keine Ahnung. Ein Pilz? Sehr komisch. Spring ich mal drauf. Keine Ahnung. Also anscheinend scheint hier so ein Plattformer zu sein steuert sich ja normal würde ich sagen <lacht> ein Pilz <lacht> ah, größer hm, komisch aber ich erzähle noch was diese Woche bei mir noch kommt und zwar am Donnerstag kommt noch ein Testvideo wie immer und vielleicht wenn es kommt wenn es passt kommt was zu Wrestling ah, also hm, also die Frage die muss man anscheinend wirklich Umwämsen. Ja, So, was wir hier machen. Also, ja. ja. Technik her sieht so, hm, naja, würde ich sagen, mal aus. Also, manche, ich habe schon mal gelesen, manche finden das Spiel ja ganz toll, ne? Aber, hm, komisch. Meine Ton, gehört wahrscheinlich, der ist natürlich in Ordnung. Oh, oh, mal gucken. Huh, ein Herz. Okay. Extra Leben kommt natürlich hin, würde ich sagen. So. Okay. Huh, wird irgendwas runterge... Glocke. Seltsam. Aber man hat schon den Reflex sofort, die ganzen Kästchen wegzuhauen. So. Aber genau, was diese Woche noch ankommt, also. Wrestling natürlich wird auf jeden Fall geguckt, ist super. Ich glaube, Hulk Hogan kämpft gegen den Macho Man, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das wird natürlich wieder fantastisch. Ja, was passiert denn da? Oh, und gestorben. Aber naja, gut. Versuchen wir das Ganze nochmal, würde ich sagen. Genau. Wobei sich wohl auch ein neuer Wrestler andeutet. Ähm, das wird so ein bisschen ein bisschen angedeutet, ein bisschen gespoilert auf jeden Fall. Der nennt sich der Undertaker oder irgendwie sowas. Ach, ich glaube, da kann nichts. Also Hulk Hogan kann keiner schlagen, würde ich sagen. Ja. Donk, donk, donk. Hm, immerhin kriegen wir auch nicht extra Leben. Okay, wir können es hier so schießen anscheinend. Das ist natürlich nicht verkehrt. Vielleicht gibt es da später auch noch andere Upgrades. Schauen wir mal, mal würde ich sagen. Oh. Ich hoffe, diesmal muss ich nicht schneiden, weil ich wieder irgendwo gescheitert bin. Und da. Herrlich. Sehr schön. Also, immerhin habe ich das erste Level geschafft. Da ist denn die, kein Komplettausfall, würde ich sagen. Hm. Drei Leben anscheinend. Schade. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe mir heute mal mein bad neu gestutzt. So ein bisschen bisschen labbrig ist er hier noch. Okay. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Keine Ahnung, da ist ein Baum. Gehen wir mal hin, würde ich sagen. Ja. Ha. Komisch. Also die Grafik könnte echt besser sein. Alles so aus. Schießt es einfach, einfach mal irgendwo hin, ne? Also, na ja, gut, die Steuerung ist so ein bisschen, naja. Ah. Wie gesagt, stört einfach, dass der Held Mario heißt. Wie kann man einen Helden Mario nennen? Schlimm. Schlimm. Dann sollte auch noch Klempner sein, glaube ich, habe ich gelesen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Echt, ey. Schlimm. Also ist auf jeden Fall glaube keine Perle des Gameboys. Aber naja, gut. Ist halt nicht so wie der Perfect Man beim Wrestling. Passiert hm, ihr? Nicht perfekt. <lacht> manchmal mal wieder einen Triller rausgehauen. Wunderbar. Okay, hier, hier komme ich nicht lang. Ach, der zeigt ja auch hier so, so eine Begeisterung, ne? Herrlich. etwas auf Drogen zu sein. Ja, hier ist noch so ein Ding. ruhig jetzt zuerst kleiner und wieder größer. Wir kommen auf so ein Quatsch. Ja. Also so weit, so gut. Also die Musik ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Ja. No, no. No. Also, ich glaube, lieber war weidemann war das, oder? Oder oder Weidemann? Auf jeden Fall. Danke für die Empfehlung auf jeden Fall. Ist man nett rein habe ich schon länger hier in meiner Sammlung liegen. Ach, soll ich die man diesmal nicht erwischt? Habe ich schon länger in meiner Sammlung liegen. Aber noch nie reingespielt, war irgendwie Super Mario, ey. Also, auch wenn es schon der zweite Teil ist, also muss ja schon etwas populärer sein, aber. ich ne, weiß nicht. Hierbei Rau angespielt, da nehmen wir gerne ja mal öfter mal auch unbekanntere Titel, ne? Denn nur so kann man ja mal schauen, was es da noch so auf dem Gameboy gab. Ist so ein bisschen da muss man aufpassen. Das ist natürlich mal eine ganz nette Idee, so für zwischendurch. eigentlich ist es schon ganz gut für für für auf auf auf, auf dem Pott zu spielen, würde ich sagen. Okay, da komme ich nicht hoch, da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie Ja. Komisch. Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt gerade viel zu blöd an und das ist gar nicht so schwer. So, jetzt sind wir rüber. Da muss ich mich echt konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach, wie das vielleicht aussehen mag. Ah, da haben wir aber noch geschafft hier. Herrlich. Und wieder die Glocke. Ah, hier sind ja Kühe im GD. Also da war es natürlich ähm, sehr kreativ, muss ich sagen. Oh, wir fallen runter. Ja. Wahrscheinlich gibt es sowieso keinen Fallschaden oder irgendwie sowas. Okay. Ah, ah, ist mal wieder klein. Schade, schade. Was auch immer das war. Oh, und jetzt sind wir tot. Na gut. Aber oh, wir haben ja die Glocke aktiviert, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal. Gehen wir mal hier weiter. Also, habt, habt, habt ihr mal was von dem Titel gehört? Also. Noch nie. Habt ihr das vielleicht durch Zufall in der Kindheit irgendwie gespielt? Ich glaube auch eins der 1-Euro-Grabbeltisch-Module, Ein wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh. Und jetzt, ah, mal gucken. Ah, wieder so eine, so eine Schießblume, wie auch immer die heißen. Aber wir können uns ja drehen, herrlich. Pirouette. Pirouette. So. Okay. Es wird schwieriger. Und das ist schon quasi im zweiten Level. Hm. Wieso kann da nicht durch? Komisch. Ja, das ist mit dem Chile gar nicht so einfach. Fein dabei auch noch nebenbei zu laben. Ja. Ja. Hm. Also hat man sich ja auf jeden Fall einfacher, wenn man klein ist, würde ich sagen. Und haben es geschafft. Sehr schön. Ja. Jetzt sind wir klein. Das gerade gebraucht. Wir oh. sind wir ganz klein. Ah, das ist nicht so einfach. So, und dann haben wir hier wahrscheinlich das Level beendet. Und haben es geschafft. Sehr schön. Hm? Ach, jetzt haben wir wieder dieses komische Minispiel. Ja, haben wir nichts erwischt. Kann man ja auch nicht immer haben Glück, ne? So, es geht's weiter. Links Ameisen, rechts Bienen. Hm. Da bin ich natürlich äh, bei beiden nicht so. Aber na gut, nehmen wir mal die Arme ein. Oh! Und ich weiß, ob ihr das gehört habt. Die panda -Uhr hat zugeschlagen. So die 10 Minuten sind um. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an den... wei die... -we Weil die... Weil die... Weil Mann für die Empfehlung. Ja, ja, Spiel. Glaubt man kein Spiel, aber es glaubt nichts Besonderes. Und... Bleibt immer schön rau. Macht's gut.